Ende der Atomkraftära in Deutschland. Die drei verbliebenen Kernkraftwerke Neckar-Westheim 2, Emsland und Isar 2 wurden kurz vor Mitternacht vom Netz genommen. Bis zuletzt gab es Diskussionen, auch innerhalb der Regierung, ob die Meiler nicht länger laufen sollten. Außerdem gibt es Forderungen nach einer Neuauflage der Kernenergie. Die Energiesparverordnung des Bundes läuft aus. Gebäude, Kirchen und Kulturdenkmäler dürfen wieder beleuchtet. Büros auf mehr als 19 Grad beheizt werden. Die Vorschrift galt seit vergangenem September. Die Bundesregierung reagierte damit auf die Energiekrise infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Erneut Proteste gegen Justizreform in Israel. Zehntausende Menschen gingen auf die Straße. Sie protestierten gegen Pläne der Regierung Netanyahu, dem Parlament die Möglichkeit zu verschaffen, Beschlüsse des obersten Gerichts mit einfacher Mehrheit aufzuheben. Ende März hatte der Premier aber eine Pause im Gesetzgebungsverfahren verkündet. Kämpfe im Sudan. Flugzeuge und Panzer sind im Einsatz. Armee und eine paramilitärische Gruppe lieferten sich Gefechte. Nach Medizinerangaben starben landesweit mindestens 26 Menschen. Die Paramilitärs sind an der Übergangsregierung beteiligt. Sie stellten sich nun gegen Machthaber Al-Burhan.